Du, L3D, du machst, du machst doch Waffeln. Äh, doch, ja, hört man manchmal von. Mhm. Äh, aber in dem, was ich jetzt erzähle, geht es gar nicht um Waffeln. Oh. Sondern um Schokolade. Oh, Schokolade habe ich auch schon mal gegessen. Das ist ganz gut. Mhm. Ich mag ja vor allem diese weiße Schokolade, die ist ganz geil. Ja, das mit der weißen Schokolade. Wusstest du, dass die ganzen überzähligen Schokoläuse... Schoko Läuse Laus Nico Weiß schon was die Weihnachtsmänner. Ja. ja. Ähm, die werden eingeschmolzen mhm. zu Osterhasen. Ja, Matze. Ja. So. Jetzt kommt's. Die ganzen Osterhasen, also die überzähligen, ja. die werden eingeschmolzen. Okay. Zu Weihnachtsmännern. Ja, natürlich, irgendwie müssen die Weihnachtsmänner ja auch entstehen. Mhm. Richtig. Das Problem ist jetzt nur, dass du bei einem einzelnen Weihnachtsmann oder Osterhasen nicht weißt, wie in der wievielten Iteration der jetzt ist. Ja, doch, das, das ist schwer zu sehen. Aber man weiß ja auch, dass Schokolade, wenn sie nicht mehr ganz frisch ist, so einen weißen Film bekommt. Und jetzt frag dich noch mal, wo die weiße Schokolade herkommt. Ja... Yeah. <lacht>